Für den runden Schluss mit Farbwechsel stichst du zuerst in die erste Masche ein und bildest anschließend eine Kettmasche mit der alten Farbe. Danach nimmst du den neuen Faden auf.